Heute möchte ich die Nutzung von konzept im Informatikunterricht vorstellen, wie immer aus der Reihe Informatik Didaktik kurz gefasst. konzept sind ein interessantes Mittel für einen kompetenzorientierten Informatikunterricht, denn letztendlich geht es darum, Schülerinnen und Schüler anzuregen, über ein Thema, ein Konzept zu argumentieren und zu diskutieren. Dabei stellt der vorgegebene Cartoon meist schon beispielhafte Argumente oder Thesen vor, und diese Aussagen sollen dann diskutiert werden. Dabei können die Aussagen wissenschaftlich korrekt, aber auch falsch sein. Und es geht nicht notwendigerweise darum, schon jetzt die richtige Aussage herauszufinden, sondern gegebenenfalls auch einen Kompromiss zu finden. Schauen wir uns doch einmal ein Beispiel an. Zuerst wird den Schülerinnen und Schülern eine Fragestellung präsentiert. Zum Beispiel, was weißt du über das Internet? Anschließend werden in Cartoon-Form über Sprechblasen mögliche Antworten aufgezeigt. Zum Beispiel das Internet verbindet die ganze Welt oder auch Daten werden in Pakete aufgeteilt wie bei der Post und es könnten auch Fachbegriffe wie Server benutzt werden. Über eine Gedankenblase, was denkst du, können nun die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler eingefordert werden, auf diese Art und Weise eingesetzt. Dient ein Konzeptkarton dazu, die Präkonzepte der Schüler zu Beginn einer Reihe zu erfassen und sich über Fehlvorstellungen Gedanken zu machen? Aber Konzeptkartons können auch noch auf andere Art und Weise eingesetzt werden. Schauen wir uns die einmal an. So kann man Konzeptkartons zum Beispiel auch zur Überprüfung von Fehlvorstellungen am Ende einer Unterrichtseinheit nutzen. Gegeben ist beispielsweise dieser Quellcode int a gleich 5, int b gleich 10 und a gleich b. Die Charaktere geben unterschiedliche Argumente von sich und stellen Fragen. Zum Beispiel sieht der eine, dass a und b Integer Variablen sind, also ganze Zahlen. Die andere kommentiert, dass Variablen ja wie Behälter sind, die Werte aufnehmen, also hier wurde im Unterricht das Behältermodell verwendet und ein Schüler stellt jetzt die Frage, können wir in dem Behälter A nicht einfach beide Werte 5 und 10 speichern? Das Spannende hieran ist, dass dies eine typische Fehlvorstellung bei der Nutzung des Behältermodells ist, dass man also in dem Behälter einfach mehrere Variablen ablegt. Die Lehrkraft kann also mit diesem Konzeptkarton prüfen, ob auch ihre Schülerinnen und Schüler diese Fehlvorstellung entwickelt haben und entsprechend gegensteuern. Solches Wissen über Fehlvorstellungen können sich Lehrkräfte im Laufe der Zeit aufbauen und natürlich unterstützt sie auch die Fachdidaktikforschung mit empirisch überprüften Fehlvorstellungen. Ein weiteres Einsatzgebiet von Concept Cartoons ist innerhalb von größeren Prozessen oder Aufgaben. Zum Beispiel sind die Schülerinnen und Schüler bei einem Programmierprojekt jetzt an der Stelle, eine Dokumentation zu erstellen und diskutieren das Für und Wider einer solchen Dokumentation. Vielleicht haben die Schülerinnen und Schüler auch vor, nach den Osterferien weiter an dem Projekt zu arbeiten und überlegen, wie sie sich die Arbeit, die Einarbeitung nach den Ferien wieder erleichtern kann. In dem hier vorgestellten Beispiel sind die Positionen stark kontrastiert, das heißt ein Charakter möchte das Vorgehen schriftlich dokumentieren und eine Person fragt, wieso Doku Code ist doch Dokumentation genug. Das muss natürlich nicht so sein, man könnte auch abgeschwächte Standpunkte nehmen, zum Beispiel Kommentare im Code könnten doch genug sein. Und man könnte auch das für und wieder gleichwertiger Vorgehensweisen nutzen. Zum Beispiel, ob man nun mit Strukturgramm- oder Programmablaufplan dokumentiert. In dieser Variante sind auch immer kleine Schülergruppen angesprochen. Das heißt, das typische Vorgehen ist, dass jeder in der Gruppe seine Meinung sagt, dann unterschiedliche Meinungen diskutiert werden und ein Konsens aufgeschrieben wird. Solche materialbasierte Lernunterstützung nennt man übrigens auch hard scaffold und sie unterstützt auch die Reflexion im Prozess. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, in dem es darum geht, wie das weitere Vorgehen, also die Methode, durchgeführt werden soll. In diesem Fall sollen die Schülerinnen und Schüler anhand des Cartoons diskutieren, warum man systematisch testen sollte. Ausgangspunkt ist, dass die Software geprüft werden soll und ein Charakter im Cartoon vorschlägt, dass dazu ein Plan angefertigt werden soll. Die zweite Person argumentiert mit Testfällen, möchte aber gleich loslegen, während die dritte Person systematisches Testen für nicht realistisch hält. Die Aufgabenstellung für die Schülerinnen und Schüler ist nun, dass sie die Fragestellung „Warum sollte man systematisch testen?“ beantworten sollen, indem sie die Aussagen diskutieren. Dann sollen sie sich auf Gütekriterien für gute Software beziehen und am Ende soll die Antwort begründet werden. Schauen wir uns nun noch einmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Concept an. Concept wurden bisher meist eingesetzt zur Reflexion und zur Förderung von Fachwissen, also Konzepten. Arnold, Krämer und Meyer argumentieren aber auch, dass Concept das Methodenwissen sehr gut festigen können insbesondere in ihren empirischen Untersuchungen haben sie festgestellt, dass Concept Cartoons das forschend entdeckende lernen sehr gut unterstützt und bessere Ergebnisse liefert als ohne diese Unterstützung. Dies wurde in der Biologiedidaktik erhoben. Außerdem argumentieren sie, dass die kognitive Belastung durch die Verwendung von Konzeptkarten reduziert werden kann und sie damit auch der kognitiven Aktivierung dienen die eine der wichtigen Basisdimensionen guten Unterrichts ist, also eine Tiefenstruktur neben konstruktiver Unterstützung und Klassenführung.